Wie froh bin ich, dass ich mich vor drei Jahren plötzlich in das Botanisieren gestürzt habe. Wie in alles, gleich mit meiner ganzen Glut, mit dem ganzen Ich, das mir die Welt, die Partei und die Arbeit verging und nur die eine Leidenschaft mich Tag und Nacht erfüllte. Draußen in Frühlingsfeldern herumzustreifen, die Arme voller Pflanzen zu sammeln und dann zu Hause zu ordnen, zu erkennen, in die Hefte einzutragen. Jetzt besitze ich zwölf vollbepackte Pflanzenhefte und orientiere mich sehr gut in der heimischen Flora. Zum Beispiel hier im Lazaretthof, wo ein paar Sträuche und üppiges Unkraut zur Freude der Hühner und zu meiner Freude gedeihen. So muss ich immer etwas haben, was mich mit Haut und Haar verschlingt. Wie lebte ich damals den ganzen Frühling wie im Fieber? Wie viel litt ich, wenn ich vor einem neuen Pflänzchen saß und es lange nicht festzustellen und einzureihen wusste. Ich wurde damals fast ohnmächtig in diesen Fällen. Dafür bin ich jetzt in dem grünen Reich zu Hause. Ich habe es mir erobert, im Sturm, in Leidenschaft. Und was man so mit Glut erfasst, das hat in einem tiefe Wurzeln. Vorigen Frühling habe ich noch einen Partner bei diesen Wanderungen gehabt, Karl Liebknecht. Ich hatte ihn gezwungen, ein wenig Pause zu machen, sich zu erinnern, dass es außer Reichstag und Landtag noch eine Welt gibt. Und er schlenderte mit mir und Sonja mehrmals durch die Felder und im Botanischen. Wie konnte er sich da wie ein Kind vor einer Birke mit jungen Kätzchen freuen? Im vorigen April machten wir quer über die Felder den Marsch nach Marienfelde. Ein lauer Wind jagte die grauen Wolken am Himmel stoßweise hin und her und die Felder strahlten bald im hellen Sonnenschein, bald verdunkelten sie sich smaragdgrün im Schatten. Ein herrliches Spiel, bei dem wir schweigend marschierten. Plötzlich blieb Karl stehen und fing an, seltsame Sprünge auszuführen, dazu noch mit ernstem Gesicht. Ich sah ihm erstaunt zu und erschrak sogar ein wenig. Was haben Sie? Ich bin so selig, antwortete er, worauf wir natürlich wie toll lachen mussten.